Nicht wie Sie eigentlich sind oder Ihr Partner eigentlich ist, entscheidet, wie Ihre Beziehung tatsächlich ist. Ihre beider Persönlichkeit und Anlagen entscheiden nur die Möglichkeiten Ihrer Beziehung, was jeder von Ihnen aus seinen persönlichen Möglichkeiten macht und, ganz wichtig, wie Sie sich gegenseitig dabei unterstützen, das Beste aus Ihren Anlagen herauszuholen, entscheidet, wohin sich Ihre Beziehung tatsächlich entwickelt.